Also ich habe die maritime Bilder ausgestellt, die ich seit einem Jahr vorbereitet habe und es sind so circa 40 Bilder. Thema ist natürlich die Bretagne und viele Wolken, das Meer, die Wellen und sehr viel Blau. So, ich bin Valerie Ifen, Valerie Ifen arbeitet äh, in Lübeck in einer Firma, aber als Hobby macht sie sehr viel äh, Malerei, äh, Acryl, Öl, Pigmente, alles äh, ja, ganz unterschiedliche Sachen, das macht ja sehr viel Spaß und äh, dann bin ich als Valerie Meret, mein Mädchenname, als äh, Künstlerin in Deutschland, aber auch in Frankreich. Ich male als, denke ich mal, Entspann, äh, als Kontrast zu mein, meiner Arbeit. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Das habe ich auch in äh, Jahren entwickelt und irgendwie. Kunst hat mich immer interessiert in der Schule und äh, habe ich ein bisschen gezeichnet, wenig gemalt. Aber jetzt seit sechs, sieben Jahren habe ich das entdeckt. Äh, die Wellen und auch das Wetter ist auch sehr passend heute wie in der Bretagne. Und äh, ja, mal sehen, was es wird. Es dauert sechs Monate, also es ist schon eine ganze Menge